Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Ich zweifle an ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nicht für Narren, die dir folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Du magst rennen wie der Windkabal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter. sie kann euch helfen. Ich habe frage mich gerade, was Kabal für eine Boost-Fähigkeit hat, weil nur ich kann schnell Schnell laufen ist das ja nicht. Das sieht ein bisschen aus wie so. Helfende Fortschreitende Tunnel. Ich probiere das mal. Er sieht ein bisschen aus wie, ja, ich habe einen Boost drin. So ein Raketenantrieb oder so himmelswacker klingt geil. Ach nee, das sind Kombos. Scheiße. Wind of Change. Woo. Ferne Windklinge und die nahe Arena Fatality, die ich noch nicht ausprobieren werde wir mal, zwei Dreiecke oder ein Dreieck ist ein richtig ekliger der Also so ein, ich klemmte dich ein mit Wind. Ähm ja, das heißt eigentlich, wurde jetzt Kabal zweimal gestoppt, einmal. Äh, ist das Jetstree? ach Achso, das ist der Himmelswacker. Was ist fliegendes Schwert? Ich will das ausbegeben. Okay, das ist einfach ein Dash. Ich frage mich auch gerade, ob seine Armbrust hier geschossen hat. Das sah nicht aus wie einfach Wind oder so. Wobei das natürlich auch möglich ist, dass er da so richtig konzentrierten Luft, äh, richtig konzentrierte Luft hat. Oh, ich bin gespannt auf ein Fatal Blow, ehrlich gesagt. Nein, das sind. doch, das sieht sieht aus wie Luftpfeile. Die sehen einfach aus wie Luftpfeile, Entschuldigung. Und er hat ein Schwert, das er mit Wind kontrolliert. Das ist voll geil. Fujin ist mir sympathisch, aber auch da schon wieder ein bisschen mehr. Okay, der gefällt mir. Er hat recht basic Combo. Ich finde alle Charakter haben basic Kombos mehr oder weniger. Die einzige, die ich bis jetzt Probleme hatte mit den Kombos, weil ich die halt nicht äh, ge gelernt habe, wirklich ist Centrion. Und ich mag Satrion nicht, deswegen habe ich mir da leider nicht so viel Mühe gegeben. Weil ich habe das Gefühl, Saturn ist zu sehr Combo Also eher nicht Kombo-basiert, sondern Skill-basiert einfach. Okay, Jetstream... Was macht Jetstream? Ich lese das kurz mal. Nimmt mich jetzt wunder Da, Jetstream. Eine ausgerüstete gerüstete Fähigkeitsaktion. Ist verdrehte Nablo. Achso, das ist irgendein... Ich habe den... In, hey, nicht im eigenen Set drin, dann wahrscheinlich. <lacht> Ja, die eigenen Sets, die werde ich dann vielleicht mal vorstellen, wenn es um die Charaktere geht, die ich gebaut habe. Weil ich habe für mich selbst Sets gebaut für PvE und so. Und erfülle ich jetzt deine Erwartungen. Cetrion muss auf dem Weg sein. Sindel und ich beschäftigen sie. Ihr beiden holt die Krone. Sag mir, Zauberer, wann wirst du uns betrügen? <lacht> Dein Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. gefallen fujin und halte dich da ernsthaft zurück du auch zauberer passend dass wir uns hier wiedersehen wo du mich eingesperrt hast mich fast totgeschlagen hast verdammt dafür werde ich mich revanchieren du bist so gütig Ihan. Sehr nett. Aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fujin. Dann Chroniker bin ich jetzt noch stärker. Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Ach du Scheiße, ich wusste genau, dass ich gegen Noob kämpfen muss. Ich habe Ich hab daran gedacht, dass der da existiert. Wir kommen da runter. Irgendwie konnte ich ihn schnell skip runterjagen. Ich weiß nicht mal wie. Egal, ich muss die leider nochmal markieren, weil das waren... Okay, ist eigentlich ziemlich so schwer, aber ich will sie doch noch nochmal drin haben. Der macht auch kein Damage, sehe ich gerade. Schaden nicht vorhanden, Block nicht vorhanden, Aktionstyp nicht vorhanden. Perfekter Blockschaden, 00. Ich frage mich, ob das einfach ein Boost ist. Mal. Der boostet glaube ich, nur, dass seine Arme so leuchten, ne? Also, wie viel Damage macht das jetzt? Steht natürlich nicht, nice. Ich will das einfach mal kurz durchrechnen, Mama. 7, 780 habe ich jetzt, dann geht es 50. Wenn ich das jetzt mache, gibt es ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, ehrlich gesagt. Mal schauen, wenn es genug gut Skills hat, dann lasse ich den Jet weg. Wenn nicht, dann kommt er rein. Ich hab den Grab habe ich mit dem noch nicht ausprobiert. Nö, habe ich nicht. Ah, das ist weh. Oh, ich hasse Noob. Bam, fick dich. Hart. Achso, das ist dazu Wind, das ist voll nice. Ich mute mal, den kann man auch als Blockbreaker nutzen, dann sind so die Blocks, komm her. Den finde ich eben auch geil, dass er einfach so aus dem Dash raus noch einen Hit macht. Also aus dem, äh, ich drehe mein Schwert in der Gegend rum und noch ein Hit raus. Oh, was, der hat eine Rutsche. Wie geil. Nach vorne X ist einfach so. Finde ich voll geil. Ich vermute mal, das ist eine Abwehrhaltung. Wobei sie sich extenden lässt. Nicht Boah, ich habe mich so nicht gefreut, dass ich gesehen habe, dass Cyborg zurückkommt, weil ich genau wusste, dass er scheiße wird. <lacht> scheiße gut, leider. Nicht scheiße schlecht. Und das war mir von Anfang an klar. Und ich wusste nicht mal, dass da er in der Story vorkommt. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl... Okay, er legt hinter jedem Schlag noch einen Hit, wie es aussieht. Vor allem also bei diesen Stark-Kombos hier. Ja, das macht einfach mehr Damage mit Windattacken wahrscheinlich. Finde ich legitim eigentlich. Das ist ein bisschen wie bei Jacks, die Leuchtearme, die man dann für bestimmte Attacken braucht. Nicht für alle halt. Cool! Okay, die Maske sah jetzt geil aus. nicht trauen Jackson B. Kano Shao Kahn sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an das steht dir nicht zu Fujin nicht wenn du dich mit Cheng Chung einlässt ja wo er recht hat hat er leider recht ja das war nicht die die ich wollte war das ist noch hinten Vierk ja Jackson, hat Sound ja das von hinten vorne Firec. Vor allem den muss ich haben. Der geht natürlich auch voll klar, aber der ist wichtig. Ich finde ja den Hit schon mehr übel hier. Ja, Jax natürlich. Ein bisschen am Arsch. Aber ich finde, gerade momentan kriegt Chancen halt einfach eben auf die Schnauze. Ich finde das voll heftig. Okay, ja, das hätte jetzt Jax besiegt. Wenn Fujin nicht, Fuji nicht gewesen wäre, hätte er ihn absorbiert. Die Seele geraubt, wie mit äh, un, Untoten Nightwolf. Das wollte ich nicht natürlich. Also, Fujin wollte das auch nicht, aber ich wollte es auch nicht haben. Jax ist cool! Ah, das trifft mich noch. Ja, wir Koniker wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Verflucht für Jin. Du kennst mein Leid. Chroniker kann das alles vielleicht verändern. Nicht nur für mich, auch für Jackie und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden. Als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Deshalb schmerzt es so sehr, wenn wir scheitern. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch. Chronika kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit. Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Chronika will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Kannst du kämpfen? Ich tue, was ich kann. Chroniker versprach die Zukunft, aber ihr werdet keine haben. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Äh, Habe ich gerade den Übergang auf Sintels Kapitel verpasst schon wieder? Oder ist es ein Bonus von... Ich muss mir das gleich aufschauen, verdammt. Ah oh nein, ich kann nicht mit Sintel... H um AID ist eklig. Na, <lacht> zum verzögern. Natürlich, leck mich. Mach ich mal nicht. Kreischen ist nice. Nur in der Luft ein banshee sprint Können wir mal reinnehmen. Ähm, greifen und werfen. Ja, ist ja gut, ich gucke gleich aus. Oder eben eh noch nicht. Mal schauen. Zwischen den Kämpfen habe ich ja genug Zeit, um Kleinigkeiten zu machen. Ich mache mir jetzt sehr viele Notizen Brand Ich habe zum Beispiel den... Achso, warte äh, mal. Den Synchronsprecher rausgefunden, tatsächlich. Okay, die haben wir mal, man kann nicht verlängern. Greifen und werfen? Jawohl, das geht. Ja genau, das wollte ich noch ansprechen. Äh, hier, das Synchronsprecher von Aaron Black heißt Steven Merting und hat unter anderem in Star Wars gesprochen. Und in ganz vielen anderen. als Hier kann ich natürlich keinen Kumpel holen gerade. Und in ganz vielen Filmen, die ich sogar kenne irgendwie. Guck, gucken, Irgendwas habe ich noch gefunden. Black Panther war genau. Und insgesamt hat er über 5, 454 Sprechrollen gehabt. Also doch eine Menge, muss ich jetzt mal sagen. So, und jetzt würde ich aber gerne ihr Finishing noch sehen. Ja, und das nur mal so nebenbei. Aaron Black ist also ein bekannter Synchronsprecher mit 454 Stimmen. Also Synchronsprechrollen. Kann man nicht sagen, dass er unbekannt ist. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein ganz kleines bisschen. Jawohl, danke schön. Ich wollte den einfach noch sehen. Ich finde den cool. So, und ich notiere mir das jetzt ganz kurz. 1,24 ist das. Cool, also dann blende ich mich wieder. Wer ist das? Ah, Frost. Das ist Frost. Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Zetrius. Nun, Shengsong deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Oh, mit den Händen, Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt! Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher? Kämpfen zusammen gegen Chronika. Ja. Und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ist das eine Krone? Chronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. Auch Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in sechs Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Zauberer. Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der Große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht. ganz unterschätzt der lehre zu entkommen aus der zukunft zurückzukehren ich begegne ihm erneut mutter dieses mal werde ich siegen ich muss gehen dieser Sung ist im besitz der krone das macht ihn viel zu gefährlich und ich bezweifle dass seine neuen verbündeten diese gefahr überhaupt erkennen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 Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Fujin. Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shengsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte. Lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zauberers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. und zu Shang Tsung übergelaufen bist, Fujin. Wie konnte er dich nur so irreleiten? ist <lacht> so geil, wie einfach Shang Tsung ignoriert. Okay, wir sind also noch im Fujin-Kapitel drin. Äh, Sindel war einfach nur ein Bonus. Weil die hat ja auch mit, äh, mit Nightwolf zusammengekämpft. Wahrscheinlich habe ich da noch kein K Kapitel verpasst. Ich muss mich zuerst wirklich an die Kombos gewöhnen. Ich probiere mein Bestes, aber ich kriege die nicht zusammen. Den kriege ich gerade noch hin. Ich brauche meine Kombos. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Nein, nein, nein. Den will ich... Jetscreen will ich auch haben. Der ist noch nice. Ja, eigentlich sind es nur die vier Kombos. die hier konnte ich ja einsetzen, das ging ja. Ich will den gewinnen. Fuck. So. Ach, ich muss gegen beide gewinnen. Okay, aber die müssen nur einmal... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich die Live-Points angucke, ist alles klar. Ich habe eben gedacht, Sub-Zero hat den als Supporter, so wie ich vorhin mit Sender gekämpft habe. Aber jetzt kann ich den fertig machen, dann habe ich gewonnen. Dann ist das eigentlich schon... Ah ja, guck mal, oben ich habe schon den ersten Punkt, weil ich Sub-Zero besiegt habe. Dann zählt das jetzt das zweite Punkt. Cool. So muss das doch sein. Ja, dann so können wir das viel einfacher machen, als ich es in der Main-Story gemacht habe. noch nicht vorbei. Wir müssen mit dir reden, Bruder. Wir, Fujian? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Rechten. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Ken Konika beim Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfes gegen Chroniker ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich habe dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Sungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. <lacht> Zur Seite, Luke. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Und du betrückst mich auch? Das ist der falsche Weg. Sheng sung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte! Mein Bruder ist mein Problem. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shinox Amulett entflammt deinen Zorn und trübt dein Urteil. Vertraue mir. Nein, jetzt haben wir doch den dunklen Raiden. Ah, cool, aber ich kann den als Kollege holen. Ich mag dunklen Raiden nicht. Oh, fuck, können wir den oft holen. Ich kämpfe jetzt einfach mit dem. Ich finde das voll geil. Das ist auch im, im Turm immer so, wenn man diese neuen Items hat, dann... Die sind viel zu gut. Die kann man zu oft einsetzen. Die hätten einen längeren Cooldampf gebraucht, eigentlich. Die sind einfach zu heftig. Ja, ich vergesse gerade meine Fähigkeiten wieder. Tut mir leid, aber eben, ich kann mit... Chanson kämpfen. Ist eh viel einfacher. Okay, das ist mein Windschwert mit extenden. Geil, okay, jetzt habe ich umsonst extended. Ja komm, geh doch einfach kacken. Guck mal, Feuer. Ich finde das voll lärm, Kollegen zu kämpfen. Ich mache das eigentlich nie im Tower weil ich kein Lust mehr. Aber ja, wir kriegen mega viel Punkte, ich finde das toll. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Lu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Oh. Fujin, Sheng wie es scheint, genießt ihr eure Reisen wohl sehr? es bereits schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eurer Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgt und dafür Seelen gesammelt hat. ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Sheng Tsung. Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Sheng Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. <lacht> Ist verwundet. Gut. Ja, aber die Krone. Wahrlich meine beste Arbeit. Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Chronika kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Chronikas Insel und übernehmen das Stundenglas.